Ecapio Podcast Folge 1 Thema auf Kosten anderer Wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert Ein Interview mit dem Agrarökonom Dr. Thomas Kopp Herr Kopp, was ist die imperiale Lebensweise? Die imperiale Lebensweise bedeutet zuerst einen nahezu unbegrenzten Zugriff auf, wie ich es gerne nenne, die Schätze der Erde. Damit ist die Arbeitskraft aller Menschen gemeint, sowohl die